Was ist Responsive Design? Sie sehen hier eine ganz gewöhnliche Website am Beispiel des The Boston Globe. Und wenn man nun das Browserfenster oder eben äh, sinngemäß in einem Tabletrechner oder in einem Smartphone diese Website ansieht, dann passen sich die Elemente automatisch an. Das heißt, sie werden neu gegliedert, das wird durch das CSS gesteuert. Das ist Responsive Design.